Was sind barrierefreie Webseiten? Eigentlich sollte man eine barrierefreie Webseite mit der Tastatur bedienen. Ja. Hallo, mein Name ist Sigrid Kramlinger, meine Agentur ist Webcast.at und wir bringen Webseiten zum Wachsen. Heute möchte ich was zum Thema barrierefreie Webseiten erklären zwar, was sind barrierefreie Webseiten? Ähm, das ist genauso wie man in ein Geschäft immer hineingehen können muss und wenn Stufen zum Geschäft sind, zur Eingangstür, dann ist das schon nicht barrierefrei. Wenn ich auf eine Webseite komme und dort ist ähm, Inhalt zum Beispiel als Bild abgespeichert, dann ist das auch nicht barrierefrei, weil es gibt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Also einerseits, äh, einerseits sind zum Beispiel blinde Menschen, die lesen eine Webseite mit einem Screenreader und der Screenreader kann den Inhalt von einem Bild, von einem Foto nicht vorlesen, wenn dort Inhalt steht. Das zweite sind Menschen, die Einschränkungen haben, zum Beispiel bei der Bedienung der Tastatur oder bei der Bedienung mit der Maus, weil sie zittern zum Beispiel. Dann können sie mit der Tastatur die Webseite bedienen und das kann man ganz einfach selbst testen, ob eine Webseite dahin barrierefrei ist, indem man einfach auf den Tabulator drückt und versucht sich durch die Webseite durchzupeppen weil der Fokus dann auf die verschiedenen Elemente geht. Und eigentlich sollte man eine barrierefreie Webseite mit der Tastatur bedienen können, das ist auch so ein Punkt. Ein weiterer Punkt sind Farbkontraste. Wenn ich eine orange Schrift auf einem grünen Hintergrund habe, kann man das sehr schwer lesen. Es ist auch nicht so richtig schön. Aber schwarze Schrift auf weißem Hintergrund ist natürlich ein sehr hoher Kontrast, also der höchste eigentlich schwarze Schrift auf gelbem Hintergrund ist auch sehr gut zu lesen schwarze Schrift auf rotem Hintergrund wird schon schwierig oder wenn der Hintergrund eine Struktur ist und da Text steht ist auch sehr schwierig zu lesen ähm, ein weiterer Punkt für barrierefreie Webseiten ist auch die Verständlichkeit der Webseite verwende ich eine einfache Sprache um meine Zielgruppe entsprechend ähm, abzuholen der Zielgruppe entsprechende Inhalte anzubieten man sieht immer mehr Webseiten, auch News-Webseiten, die dann eine äh, Nachricht noch in einfacher Sprache anbieten. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist einfach auch den Text so zu strukturieren, mit Überschriften, mit Aufzählungen, mit Grafiken, ähm, dass einfach auch diese Webseite barrierefrei einfach zu lesen ist. Oder man macht noch ein, ein, ein Video. In diesem Video wäre dann aber auch wichtig, zum Beispiel unten Untertitel einzublenden. Ähm, einfach um mitlesen zu können. Man hat nicht automatisch den, den Lautsprecher an oder Kopfhörer eingesteckt, wenn man sich eine Webseite ansieht. So gibt es eben viele verschiedene Punkte ähm, für barrierefreie Webseiten. Es gibt Standards. Man kann eine Webseite auf diese Standards prüfen lassen und dabei unterstützen wir sie gerne, einfach diese Standards zu erfüllen und dann vielleicht auch in weiterer Folge ein Zertifikat für die Webseite zu bekommen. Ähm, es gibt auf webcars.at unter barrierefreie Webseiten weitere Infos. Und ich freue mich, wenn wir Sie da unterstützen können.